Deine eigene Business-Website, die dich umhaut, kriegst du hin mit Jimdo.de. Damit baust du dir ganz easy ein professionelles Online-Zuhause für dein Unternehmen. Ganz ohne Grafikdesigner oder Programmierer. Und das Beste, deine Jimdo-Website ist automatisch in 15 Branchenverzeichnissen zu finden. So kommen neue Kunden zu dir. Glaubst du nicht? Ist aber so. Jimdo. Alles für dein Business.